Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und heute wieder ein kleines Live-Commentary hier im Start. Ähm, schon mal so vornherein hier. Sorry für meine Stimme und so. Ich weiß, ich bin gerade irgendwie, ja, total, ähm, ähm deaf, wie man sagen kann, ja. Also, bin gerade ein bisschen gefickt, kann man sagen, der Homo. Aber ich dachte mir so, ja, ähm, selbst ähm, in diesem Zustand, meine Freunde. Denke ich ja meine Abonnenten und dachte mir so, ja, ich muss mal wieder einen neuen live commentary rausballern, meine Freunde. Damit ihr mal wieder was Bosshaftes ähm, für die Ohren habt, ja. Also, damit ihr quasi wieder mal was Krasses hört und hier quasi Team Deathmatch auf ähm, der Map. Äh, hier, Raid, meine Freunde, ja. Und ja, gucken wir mal, ob wir die Gegner rasieren, ja. Gucken wir mal. Das wissen wir jetzt noch nicht, ja. Das müssen wir alles erst in der Zukunft sehen, meine Freunde, ja. Müssen wir mal gucken hier mit der... Mit, mit der Waffe, genau, mit der Waffe achtet, meine Freunde. Äh, jetzt wird hier alles rasiert. Also denke ich mal zumindest. So, erstmal dieser Sprung, der war schon mal ganz wichtig, so für den Anfang, damit die Leute so sehen, okay, der ist gesprungen, der ist gefährlich, meine Freunde, ja. Der ist motherfucking dangerous. Und ja, haben wir hier erstmal einen Gegner eliminiert, meine Freunde. Und laufen jetzt hier die rechte Seite entlang, zack. Ja, okay. Das war ein taktischer Tod, meine Freunde, ja. Ist so ein kleiner Trick von mir, mache ich öfter mal am Anfang von, ähm, so, so, von, so einer Runde, kann man sagen, ja, damit die Leute am Anfang erstmal so denken, okay, der ist ähm, nothing special, der Typ, ja. Den, den kann man jetzt so easy, so, ähm, ja, den kann man easy wegboxen, ja. Der dem ist easy zu fetzen, ja, aber meine Freunde, dann so im mittleren Verlauf des Spiels packe ich dann einfach so meinen Penis aus, ja, und zeige ihnen dann einfach hier, wer der Hammer hängt, ja. Also. Ganz easy, meine Freunde, ja, sollte ich auch mal euch so empfehlen, dass ihr das auch so macht, ja, weil ihr wisst, von mir könnt ihr viel lernen, so in jeglicher ähm, Lebenshinweise-Sicht, ja, zack, bam, ja, okay, das war's. derselbe Typ wieder, ja, das war quasi der Trick, ein zweites Mal, meine Freunde, und jetzt müsstet ihr sehen, wie die Frucht auffruchtet, ja, wie eine Quitte quasi, ja, eine Quitte, krasse Frucht, meine Freunde, Quitte, Quittung, ja, kann man sich quasi merken. Und ja, mal gucken, hier sehen wir jetzt viele Gegner, ja, also wir haben die gerade zumindest auf der Karte gesehen. Jetzt so an sich sehe ich die irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht warum, ja. Hier ist einer, bam, bam, bam, bam, und da ist er halt tot, meine Freunde, ja. Ganz easy, jetzt steppen wir mal hier ums Eck, werfen hier so eine Bombe rein, zack. Hier ist anscheinend kein, okay, die werfen hier auch Bomben rein. Machen hier einen auf, mega schlau, ja, zack, aber guck mal, gegen mich. Der Typ, er denkt sich so einfach, ach ja, okay, ich bin krass, aber dann sieht er mich und denkt sich so, okay, der Typ ist krasser als ich, ja. Und das muss man einfach den Leuten zu verstehen geben, meine Freunde, ja. Genau wie der Typ, zack, boom. Jetzt, jetzt geht wir mal ein bisschen hoch, ja. Machen wir den deutschen Bergsteiger. Ja, okay, war nicht so eine gute Idee. Ja, weil es ja auch der deutsche Bergsteiger war, ja. Kehrt er sich am Namen schon selber, das ist nicht so... Ja, so die gute Idee ist, kann man sagen, meine Freunde, ja. Zack, werfen wir mal das Ding. So, also, jetzt gehen wir mal hier entlang. Hier entlang, Mentang. So, da ist ein Sniper, zack, aber erstmal fokussieren wir uns auf die beiden und ja, NS. Der Typ ist auch NS, zack. So, jetzt stehen wir hier unten, haben eine relativ solide Position, den haben wir auch gesichtet, zack. Fokussieren uns aber lieber auf die Typen, die sind ein bisschen gefährlicher. Ja? ja, okay, den Typen da oben habe ich auch gesichtet, aber dieser Venus, der ja, ist irgendwie ein richtiger Hurensohn. Ich weiß nicht warum, ja, der killt mich immer, also ich weiß warum er ein Hurensohn ist, weil er mich killt, ja. Ja, ganz easy, zack, aber hier nichtsdestotrotz, zack, boom, boom, zack, jetzt gehen wir hier oben rein, ja, hier ist quasi unser Bunker, und der Typ, da war wieder der Venus, ich schwöre euch, dieser Venus, ja, ich schwöre es euch, das ist jetzt irgendwie so ein Profi-Spieler Mann da, da wette ich meinen Arsch drauf, dieser Name auch schon, Venus, ja, Venus heißt ja, glaube ich, sowas wie Jungfrau, ja, also, das steckt ja quasi schon im Namen drin, dass er so einer ist, der halt ähm, so viel zockt, deswegen so gut ist. Und deswegen eine Jungfrau ist, meine Freunde, ja. Also kann man sich immer leicht ableiten, wenn man auch ein bisschen Latein, ja, sich auskennt, Lateinisch und so. Wie zum Beispiel ich auch, weil ich ja m, gebildet bin, wie Bilderbücher, kleiner Freestyle vom Boss. Wo, wo ist der Typ? Kein Plan. Ah, hier ist er. Ne? So, klettern wir mal diesen Berge hoch, ja. Zack, der Typ rennt da rein. Dann machen wir mal den Hintermann. Ja, laufen wir ihn von hinten an. Ja, Zack. Ja, wir haben ihn sogar gekillt. Läuft bei uns. Und gehen wir mal hier entlang. Oh, da hinten ist wieder so ein gefährlicher ähm, Distanzschütze. Ähm, also passen wir hier ein bisschen auf, ja. Passen wir ein bisschen. <lacht> passen wir ein bisschen auf. Aber Zack NS. So, jetzt läuft der Hase auch. Den Typen hier, der, was macht der? Ich bin mir nicht sicher, ja. Ich bin mir nicht sicher. So an sich, ich bin ein relativ guter Menschenanalysator, ja. No ne Homo, jetzt nicht falsch verstehen. Zack, den Typen auch. Okay, den Typen doch nicht. Der Typ kommt jetzt aber hier hoch. Ich kann Menschen lesen, ja. Also der geht jetzt hier runter, glaube ich. Der ist hier runtergegangen, da bin ich mir relativ sicher. Oder auch nicht. Und da killt er mich hier von hinten. Der Captain Septic, also richtiger Hurensohn. Aber kein Problem. Gehen wir mal weiter, ja? Gehen wir mal weiter. Das Spiel ist, ähm, ja, wie ein bekannter Fußballer oder so mal sagte, ähm, mittendrin statt nur dabei, ja? Also, ja, machen wir mal weiter. Zack. Und 27 zu 8 kann man auf jeden Fall lassen. Und euer EMP-Doppelierter Boss ist auch noch der Bitches. No homo. Skurr! Und Daumen oben nicht vergessen, ja? Hier gönnen wir uns nochmal die Killcam. Hier auf jeden Fall heißes Eisen, ja? Und haut rein. Skurr!